In Beziehungen kommt es nach kurzer Zeit zu eingefahrenen Verhaltensmustern. Beide Partner sagen sich auf jeweils die gleiche Weise Gute Nacht und verhalten sich auch ähnlich zueinander, wenn sie schlechte Laune haben. Zum Jahresbeginn oder nach einem schmerzhaften Streit entscheiden sich manchmal beide Partner ein schädliches Verhaltensmuster zu ändern. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass eine grundsätzliche Absichtserklärung weniger Erfolg ist. Um sein Ziel zu erreichen, bedarf es konkretes, wiederholendes Verhalten. Das ist möglicherweise der Grund, warum das Einmal als der Liebe so effektiv ist. Täglich, zur gleichen Zeit, sich einen schönen Moment des Beziehungstages aufzuschreiben, verändert bei 80% nach vier Wochen die Sichtweise auf den Partner. Mehr auf meiner Internetseite couplecoaching.de